Themen der inneren Sicherheit und wie es ja Abend hier gehen wird. Ähm, denn wir sprechen da halt über die ähm, Reform der Polizeigesetze ähm, ähm, und äh, sind halt auch besonders nochmal über die Rolle der Linkspartei bei diesen Reformen. Ähm, im letzten Jahr, ähm, das haben Sie alle mitbekommen, hat ja vor allen Dingen die ähm, Reform des Gesetzes in Bayern für große Proteste ähm, gesorgt. Aber auch in äh, fast allen anderen Bundesländern wird ja nachgezogen ähm, und werden die Polizeigesetze ebenfalls reformiert. Ähm, und so auch in Brandenburg und Berlin. In Brandenburg ist das jetzt vor einer Woche bereits verabschiedet worden, das neue Gesetz. Ähm, darum hat es auch einen Mürbel gegeben, ich glaube äh, beim RBB habe ich die Überschrift gelesen, Linke fordern Linke zum Stopp des Polizeigesetzes auf, vorher. Ähm, ja, das klingt äh, also schon nach Diskussionsbedarf und in Berlin das ist es so, dass die Verhandlungen ähm, noch laufen ähm, und sich auch schon eine ganze Weile hinziehen, ähm, äh, man sich dort offensichtlich nicht einig werden kann. Ähm, und deshalb freue ich mich äh, sehr, dass wir heute Abend hier ähm, haben, äh, den Fraktionsvorsitzenden der Linken in Brandenburg, der uns noch mal erläutern können wird, äh, was es dort mit dem neuen Gesetz auf sich hat. Und ich nehme das Schrader aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, der dort auch innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion ist und an den Verhandlungen zu ähm, den Gesetzesreformen auch beteiligt. wenn Berlin werden da ja gleich mehrere äh, Gesetze zusammengeführt. Ähm, und äh, ich freue mich aber auch sehr, ja, dass es jetzt keine reine Parteiveranstaltung ist, man, dass auch äh, Sarah Linken von der Gesellschaft für Freiheitsrechte heute hier ist die uns ähm, noch mal eine stärkere auch gesellschaftspolitische Einordnung vielleicht dieser Reform und äh, Verschärfungen insgesamt äh, geben können ähm, Genau, und bevor wir jetzt richtig Loslegen zum Ablauf, also ich würde äh, wieder hier vorne eine Einigungsfrage stellen und dann vielleicht nochmal nachfragen. Ähm, ein, zwei Fragen, dann würden wir aber gleich hier äh, in die Diskussion zusammen starten. Und ähm, die Veranstaltung wird aufgezeichnet ähm, das äh, wird äh, aufgenommen und dann später veröffentlicht. Und deshalb müssen wir einmal kurz wissen, dann später, wenn wir öffnen, ob es hier Leute gibt, die nicht so gerne damit drauf sein wollen. Dann wäre jetzt einmal Handliegen gut. Wenn es nicht so ist, umso besser, dann äh, können wir einfach weitermachen. Ähm, so, also, ähm, ich glaube, wir würden äh, beginnen damit, dass wir erstmal den Blick äh, nach Brandenburg äh, wenden. Ich habe ja schon gesagt, da wurde das Gesetz äh, letzte Woche verabschiedet, ähm, trotz Protest im Vorfeld. Und jetzt äh, wollte ich dich einfach bitten, uns nochmal vorzustellen, ähm, was denn äh, genau dieses neue genau Gesetz jetzt beinhaltet. Und auch gleich dazu zu sagen, warum du als Fraktionsvorsitzender der Linken dafür gestimmt hast. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch für die Gelegenheit. Ähm, ich glaube, dass die Situation im Landbuch in Berlin sehr verschieden ist. Wir haben völlig andere gesetzliche Rahmen, die wir zu behandeln haben. Und bevor ich zum Gesetz selbst komme, gestattet mir einfach mal zwei Vorbemerkungen, um auch die Unterschiede zu wir haben in Brandenburg eine Situation, dass mit dem Einigungsvertrag ein 30 Kilometer breiter Streiten entlang der römischen Grenze eine besondere polizeiliche Aufsichtspflicht unterrichtet. Das ist ein altes Zoll- und Polizeiabkommen der WDA, das geht weiter. Und die Polizei hat dort alle Befugnisse äh, unter anderem auch was, was Fahndungsmaßnahmen beispielsweise betrifft. Das zweite ist, letztes Jahr ist äh, ein deutsch-römisches Polizeiabkommen abgeschlossen worden, das Gesamtbrandenburg. Grenze definiert hat und im Prinzip äh, als Grenzleim die Frage freier die äh, Von diesem Hintergrund. Weil ohne diese Debatte hätten wir einen völlig anderen, ich sag mal, Sicherheitsdiskurs in dieser diese Bundesrepublik, was sich unter anderem auch im Beispiel Bayern zeigt. Und wir standen da jetzt mal einer Aufgabe, das will ich auch so deutlich sagen. Unser Koalitionspartner ist der festen Überzeugung, mit dem Sicherheitsthema sämtliche Wahlungen zu sein. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, sage ich mal, das kann man glauben oder nicht glauben. Ich spreche nur mittlerweile aus einem fast Jahren und wir standen jetzt vor der Aufgabe, die zu verhindern, das war zumindest unsere politische Erzeugung, dass ein Polizeigesetz besteht, das Freiheit die Sorge, I'm is okay da ziehen sich die Verhandlungen schon eine Weile hin und es wird äh, hart gerungen, ähm, soweit äh, wir es mitbekommen. Ähm, vielleicht könntest du uns noch mal sagen, was sind äh, die Knackpunkte da, an denen äh, man sich offensichtlich nicht werden kann? Also was, ähm, also was äh, in Berlin ganz ähnlich ist, ist, dass wir auch äh, eine SPD haben, die der Ansicht ist, mit dem Thema innere Sicherheit könnte man Wahlen gewinnen. Und punkten. Wenn man sozusagen ein bisschen CDU-Leitpolitik macht, würde man so ein bisschen bei der rechten Flanke sozusagen der R2G-Koalition in Berlin Land gewinnen. Ich glaube, das persönlich nicht, aber das interessiert bei denen natürlich keinen. Was anders ist, ist, dass wir in Berlin schon ein bisschen eine andere Machtkonstellation haben in der Koalition. Wir haben drei Parteien. Die Linke ist mit, einer, mit einem sehr starken Ergebnis in die ähm, Koalitionsverhandlung gegangen, die Grünen eigentlich auch. Es war halbwegs äh, sozusagen frei auf Augenhöhe und ähm, das spiegelt sich schon auch im Koalitionsvertrag wieder. Wir haben uns da wirklich zu vielen Teilen auch durchsetzen können gegen die SPD. Ne? Wir haben im Koalitionsvertrag eigentlich keine einzige wirkliche Gesetzesverschärfung äh, drin im politischen Bereich, sondern im Gegenteil, was das äh, Berliner Polizeigesetz oder das Asoc betrifft, haben wir zwei ähm, bürgerrechtliche Änderungen drin äh, im Koalitionsvertrag, nämlich äh, die äh, Verringerung des Präventivgewahrsams. Das ist das, was jetzt in Brandenburg auch länger wird, auf was haben wir da jetzt? Halt, äh, vier Wochen? Vier Wochen. Äh, also der, der Trend in Deutschland geht ja eher in Richtung mehrere Wochen. In Bayern hat es unbegrenzt in seinem Polizeigesetz geschrieben, wir haben in Berlin aktuell vier Tage und wir wollen es begrenzen auf zwei Tage. Ja? Das ist ein Punkt. Der andere ist die Möglichkeit: es gibt ja die Möglichkeit in Berlin diese kriminalitätsbelasteten Orte einzurichten. Da darf die Polizei anlasslos kontrollieren. Das lehnen wir eigentlich komplett ab. Das, was wir erreicht haben in den Koalitionsverhandlungen, ist, dass keine solche Orte mehr eingerichtet werden dürfen auf Grundlage von einer erhöhten Anzahl von aufenthaltsrechtlichen Straftaten. Es ist, ist eine Norm, die so sagen wir, Racial Profiling begünstigen kann. Das sind so zwei Dinge, das sind keine riesen äh, Sachen, aber das sind mal zwei Schritte in eine, würde ich sagen, linke Richtung oder bürgerrechtliche Richtung. Äh, dann haben wir noch was zum Thema Bodycams drin, das war dann sozusagen ein Zugeständnis an die SPD, äh, ein Probelauf von zwei Jahren begrenzt, äh, zeitlich begrenzt mit einer unabhängigen Evaluation. Und was uns dann wichtig war, das wollen wir dann halt noch erreichen, ähm, es muss sichergestellt sein, dass das nicht quasi ein Monopolinstrument für die Polizei ist um ihre, eigene, ihre eigenen Rechte zu, oder ihren eigenen Schutz zu gewährleisten oder möglicherweise Gewalt gegen Polizisten aufzuzeichnen, sondern jede Bürgerin und jeder Bürger muss Zugriff auf die Daten haben und wenn wir dann einen unabhängigen Polizeibeauftragten einrichten, den wir auch in der Koalition vereinbart haben außerhalb vom ASOC, aber das ist auch ein wichtiges Vorhaben, dann soll diese, äh, diese Stelle auch Zugriff auf die Bodycam-Daten haben. Das sind so die, Ding äh, die Sachen, die wir offiziell, ähm, auf die wir uns offiziell im Vertrag geeinigt haben. So. Die SPD hat es dann nach einer Weile nicht mehr interessiert. So, wir hatten einen Terroranschlag, klar, den haben sie da genutzt, auch den Rückwind um ihre Forderungen aufzustellen. Und äh, da haben wir jetzt mit einer ganzen Latte von äh, Wünschen zu tun, der SPD. Ähm, die komplett äh, außerhalb des Koalitionsvertrags stehen. So, da ist die elektronische Fußfessel dabei, äh, Telekommunikationsüberwachung zur Gefahrenabwehr, keine Quellentickerlüge, also keine Trojaner, sondern eine klassische Te Telefonabwehr, äh, stille SMS zur Ortung, gefahrenabwehrrechtlich. Ähm, äh, was haben wir noch? Ähm, die wollen diesen Unterbindungsgewahrsam nicht auf zwei äh, Tage kürzen, wenn es um äh, Gefährde aus dem terroristischen Bereich geht. Da wollen die bei vier Tagen bleiben. Ähm, dann haben wir noch, Moment, ich habe hier meine Liste, die ich stets bei mir trage, weil ähm, immer Leute fragen. <lacht> äh, wir haben äh, Aufenthaltsverbote, Kontaktverbote, also quasi man darf den Leuten sagen, du darfst nicht da und da dich aufhalten, sonst gibt es Straf mit, mit Strafvorschriften. Das ist, glaube ich, in Brandenburg auch drin. Ähm, äh, dann haben wir noch. Ähm, Übersichtsaufnahmen, das ist sozusagen die Lizenz zum äh, Abfilmen von großen Veranstaltungen. Das dürfen die jetzt äh, versammlungsrechtlich bei, bei Demos, das wollen die halt auch bei anderen Veranstaltungen machen, so Fanmeile oder sowas. Ähm, und sie wollen den Probelauf äh, der Bodycams auch auf die Feuerwehr ausweiten. Das ist auch was, was ich noch nie irgendwie, äh, noch nie irgendeine Forderung aus der Feuerwehr gehört in diese Richtung. Und äh, nicht, äh, last but not least, äh, finale Rettungsschuss. Sein. Also die Befugnis in bestimmten Situationen tödliche Schüsse abgeben zu können. Gibt es in vielen Bundesländern. Ich glaube, es gibt nur zwei oder drei äh, in Deutschland, die das nicht haben. So, das ist also eine riesengroße äh, Liste. Und ähm, wir haben dann angefangen ungefähr vor einem Jahr äh, zu verhandeln und ähm, haben durchaus auch äh, jetzt nicht komplett gesagt, wir machen nie irgendwas, ja, so. Sondern wir haben schon gesagt, okay, wir können über eure Punkte mal reden, aber wir sind nicht bereit, jetzt äh, sinnlose ähm, einschränkungen mitzumachen und wir sind auch nicht bereit, uns jetzt quasi den Koalitionsvertrag noch einmal abverhandeln zu lassen. Ja? Oder umgekehrt, dass wir der SPD noch einmal ihre Punkte ähm, abverhandeln müssen und die mit anderen Dingen einkaufen. Und äh, das lief dann aber darauf hinaus, dass die SPD genau diese Strategie gefahren hat. Sie hat gesagt, wir machen das alles nicht, es sei denn, wir kriegen unsere Punkte durch. Und ähm, da sind wir jetzt in einer Situation, wo es einfach auch ein bisschen äh, ähm, darum geht, wie man miteinander umgeht in der Koalition und ob man sich eine Erpressungssituation gefallen lässt oder nicht gefallen lässt. Ähm, das hat sich ja zu so lange hingezogen, weil auch die SPD dann versucht hat, noch andere, also die sind dann noch weitergegangen in ihrer Strategie und haben versucht, noch andere äh, Vorhaben äh, mit in diesen Topf reinzuhören. Die haben dann gesagt, der Polizeibeauftragte bleibt jetzt erstmal auf Eis. Wir haben zwar den Gesetzentwurf dafür schon fast fertig, aber. Warten wir jetzt erstmal, bis wir uns beim ASOC geeinigt haben. So, dann hat die SPD noch einen großen Gesetzentwurf geschrieben, wo sie das zum ASOC nochmal alles quasi in Gesetzestext richtig gegossen haben und ähm, dann haben sie noch mehrere Gesetze dazu getan, die wir gemeinsam eigentlich vorhaben. Nämlich ein, einmal den Polizeibeauftragten, äh, dann das äh, auch geplante neue Versammlungsgesetz was also auch ein sehr bürgerrechtsfreundliches Gesetz werden soll, so steht es auch im Koalitionsvertrag und das Abstimmungsgesetzes, also das Gesetz, das die Regeln für direkte Demokratie, Volksbegehren, Volksentscheide in Berlin regelt. Da haben wir auch ein paar Verbesserungen vereinbart. So, das alles ist jetzt quasi im größten Erpressungskopf drin. Und äh, mittlerweile ist das schon auch von der Fachebene sozusagen die, auf die Fraktionsvorsitzenden Ebene gebracht worden. Das ist dann immer der, der erste Konfliktmodus. Ähm, und äh, der Koalitionsausschuss hat sich auch schon damit beschäftigt. Das ist dann nochmal da treffen sich die Fraktionsvorsitzenden und die Parteivorsitzenden und die äh, Senatoren, die äh, fachlich zuständig sind. Und der regierende Bürgermeister ist dabei. Also es ist quasi schon so ganz oben angekommen in der Koalitions. Äh, ja, in Konfliktregelungsgremien ja. und da stockt jetzt der Prozess gerade, weil ähm, die kleinen Kompromisse, die wir jetzt der SPD angeboten haben, möchte ich jetzt irgendwie aus verschiedenen Gründen jetzt nicht im Einzelnen ähm, sagen, ähm, weil es sonst unsere Verhandlungsposition, glaube ich, verschlechtern würde, wenn das jetzt allgemein öffentlich wird, aber es ist, also es ist wenig. ja. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt die Hälfte davon, wir treffen uns in der Mitte oder so, Nee, also es ist schon viel, viel weniger und auch also die großen äh, Dinge werden wir auf keinen Fall machen. Die Fußfessel, ähm, Rettungsschuss wollen wir eigentlich auch nicht. So, und da sind wir jetzt gerade. Das reicht der SPD nicht. Sie versuchen es irgendwie immer wieder, geben sich nach außen hin irgendwie optimistisch. Ähm, und äh, dann haben wir noch die Grünen, die sind so ein bisschen. Äh, die schon sagen, auch eher auf unserer, auf der bürgerrechtlichen Seite, aber sind jetzt irgendwie auch nicht so, dass sie sagen, ähm, wir wollen jetzt hier unbedingt ein, ein ganz äh, linkes bürgerrechtliches Gesetz. Das ist unser Anspruch. Also ich finde, mal als Schlusswort sozusagen erstmal, ich finde es schon bezeichnend, dass es also schon als Gegenentwurf zu Bayern gilt, wenn man quasi das Schlimmste verhindert. Ne? Das ist ein bisschen bezeichnend für den sicherheitspolitischen Diskurs, den wir im Moment haben in Deutschland. Ne? Ja, das schon reicht quasi als Gegenentwurf. Ich finde, ein Gegenentwurf müsste sein, wenn wir in die andere Richtung gehen. Ja? Wenn wir Verbesserungen der Rechte der Bürgerinnen und Bürger da reinschreiben, wenn wir Befugnisse auch mal äh, runterschrauben für die Polizei, das wäre ein Gegenentwurf. Und irgendwie habe ich da schon auch diesen Anspruch, zumal wir diesen Gegenentwurf ja eigentlich auch in der Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart haben, der ja auch schon ein Kompromiss ist, den wir mühsam verhandelt haben. Das heißt, ich habe schon den Anspruch, es muss unterm Strich auf jeden Fall einen Vorteil für die Bürgerrechte, ein deutlicher Vorteil für die Bürgerrechte rauskommen. Und das sehe ich im Moment noch nicht bei uns in der Handlung. Mhm. Okay. Dankeschön. Ähm, ja, apropos äh, sicherheitspolitischer Diskurs, ähm, da kannst du uns sagen, zu Beginn nochmal, was genau die Gesellschaft für die zu und Sitze macht, das ist also für Initiative schon. Verfolgt, ähm, wie ihr dazu arbeitet und ähm, dann, wie ähm, aus eurer Sicht äh, diese Entwicklungen insgesamt ähm, ja, gesellschaftspolitisch einzuordnen sind. Ja, also, ist das an? Ja. Ähm, genau, die Gesellschaft für ist eine Menschenrechtsorganisation mit Büro in Berlin, die sich auf strategische Prozessführung spezialisiert hat. Also, wir klagen gegen Gesetze, gegen Einzelmaßnahmen, die eben Grund- und Menschenrechte beeinträchtigen und ähm, versuchen damit eben Grundsatzurteile zu erstreiten. Ähm, ja, und ein, ein Schwerpunkt der GF liegt eben im Polizeirecht und wir haben äh, beispielsweise mit dem äh, Bündnis NOPAC aus Bayern äh, Verfassungsbeschwerde gegen das bayerische Polizeigesetz äh, eingereicht. Das aber auch äh, sehr viel schärfer ist als jetzt das, was in Brandenburg verabschiedet wurde oder was jetzt in Berlin diskutiert wird. Wir haben auch Verfassungsbeschwerde gegen das Polizeigesetz aus Baden-Württemberg eingereicht, ähm, wo eben auch ähm, ja, Staatstrojaner mit drin sind, beispielsweise Explosivmittel. Ähm, wir prüfen gerade Verfassungsbeschwerde gegen das Polizeigesetz in Hessen. Ähm, dass eben auch Staatstrojaner als Online-Besuchhoffeld-TKÜ vorsieht und eine Reihe anderer Maßnahmen. Wir ähm, machen aber auch Sachen, wie beispielsweise haben wir einen Verfahren gewonnen ähm, gegen die Allgemeinverfügung der Bundespolizei, dass in Bahnen und an Bahnhöfen in Berlin keine sogenannten gefährlichen Gegenstände mehr mitgeführt werden dürfen. Es war halt vorgesehen, ähm, Das ist alles Mögliche, kann unter diesem Begriff fallen und die Polizei ähm, darf dann eben... Ohne Anlass ähm, Menschen stoppen, durchsuchen, um eben diese Allgemeinverfügung durchzusetzen. Und das wurde jetzt im Allverfahren vom Verwaltungsgericht gekippt. Also da ist wir nicht das letzte Wort gesprochen, aber wir haben jetzt erstmal eine erste positive Entscheidung. Ähm, genau, und ähm, wir wollen auch weiterhin gegen Verschärfung der Polizeigesetze vorgehen. Wir sind eben teilweise darauf angewiesen, mit Einzelfällen ähm, zu arbeiten. Also gerade in Bereichen wo man nicht direkt ans Verfassungsgericht gehen kann, wenn es zum Beispiel um eine Gewahrsamnahme geht, weil die Fristen verlängert wurden durch neue Gesetze, brauchen wir Einzelfälle, die wir dann durch die Instanzen klagen. Also auch nochmal der Appell, wenn es strategische Fallkonstellationen gibt im Umfeld, gerne an die GFF wenden, wir prüfen Fälle und freuen uns da über Kooperationen. Genauso wie die Frage, wie wir so die Gesamtentwicklung im Polizeirecht einschätzen. Also insgesamt sehen wir ja so eine massive Reformwelle. Also, Bundesländer überbieten sich irgendwie mit äh, immer schärferen Polizeigesetzen. Meine, manche mehr, manche weniger, je nach äh, Regierung. Aber. Ähm, ja, wir haben, also wir haben immer mehr Videoüberwachung, Bodyfans, aber auch Videoüberwachung von Versammlungen, intelligente Videoüberwachung, wo dann eben schon automatisch bestimmte Muster erkennt, äh, erkannt werden sollen, DNA-Analysen, äh, also auch die Polizeinstrumente, also Einsatz von militärischen mit den Handgranaten etc., ähm, dann eben Sachen, die eben, also eine Ausweitung der heimlichen Überwachungsmaßnahmen wie eben online trojaner aber auch ähm, Sachen unter dem Wegmann ja, der, der Terrorismusabwehr, auch direkte Eingriffe, also präventiv gewahrsam, in Bayern beispielsweise letztlich unbeschränkt, Also drei Monate und hat immer wieder verlängert werden, was eigentlich ein unfassbarer Eingriff ähm, in die Freiheit ist. Ähm, und ich glaube, also, was man so ein bisschen sehen muss, oder das Ganze wird erklärt äh, mit der Notwendigkeit, ähm, ja, Terror abzuwehren. Und ähm, was daran aber besonders problematisch ist, ist, dass eben ja, die, die Tätigkeit der Polizei immer weiter ins Vorfeld ähm, der Gefahr rückt. Also dass man ähm, letztlich auch durch eine Öffnung des Bundesverfassungsgerichts, also es gab eben eine Überprüfung des BKA-Gesetzes und das Bundesverfassungsgericht hat eben in begrenzten Maße gesagt, ja, zur Abwehr terroristischer Straftaten kann man eben auch schon, wenn keine konkrete Gefahr da ist, also wenn man einfach nur quasi, ähm, ja, wenn die Polizei annimmt, dass sich eine gefährliche Situation entwickeln kann, kann sie eben jetzt schon massiv in Freiheitsrechte einreiten. Also sowohl heimliche Überwachungsmaßnahmen als auch das, was wir jetzt schon in Brandenburg haben, also Kontaktverbote, dass man oder Aufenthaltsverbote oder eben Präventivgewahrsam. Also tatsächliche Eingriffe in die Bewegungsfreiheit von Menschen, ohne dass überhaupt ein Strafverdacht da ist. Also so, das, ähm, es ist ja es, kommt noch kein konkreter okay, Strafverdacht da, sondern es ist noch was davor. Und das Krasse an diesen Entwicklung ist, und da, da verstehe ich eben auch nicht, ähm, wie sich eben auch linke Regierungen dann irgendwie darauf einlassen können, dass es überhaupt nicht notwendig ist. Also das Ganze besteht ohne Not. kommt ähm, diese Entwicklung. Also wir haben eigentlich einen Kriminalitätsrückgang. Wir haben wir eben äh, in den sichersten Zeiten ever. Und dann kommt noch dazu, selbst wenn man mit dieser diffusen Terrorismusgefahr argumentiert, und da irgendwie nochmal auf dieses subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung eingeht und das ist natürlich, da kommt jetzt die SPD und denkt so, naja, ähm, da, da können wir punkten und sagen, wir brauchen das zur Abwehr von Terrorismus, das ist eigentlich auch Quatsch. Das Schlimme ist ja, diese Befugnisse gibt es schon. Also wir haben den Verfassungsschutz, wir haben den Bundesnachrichtendienst, die können, die sind also dafür da und haben viel zu weitreichende Befugnisse ohnehin schon, um eben terroristische Bedrohungen zu ermitteln. Dann haben wir ähm, das BKA, das all diese Befugnisse hat, was eben bundesweit agiert, was sowieso besser ist zur Terrorismusabwehr. Und dann haben wir in der SWPO, also zur, zur Verfolgung von Straftaten weitreichende Befugnisse, die ja dann auch die Polizei hat. Also, und dazu kommt ja, dass die Straftaten auch immer weiter ins Vorfeld kommen, also Bildung einer terroristischen Vereinigung zum Beispiel, ermöglicht ja ein Anfangsverdacht bei im Vorfeld einer konkreten Bedrohung eines Rechtsbeschusses. Also schon da kann man eigentlich, hat die Polizei all diese Befugnisse. Und es gibt überhaupt keine Regelungslücke, die es irgendwie äh, erforderlich machen würde, jetzt noch präventiv die Polizei mit entsprechenden Befugnissen auszustatten. Und ähm, ja, letztendlich kommt da, wird, wird so ein... Diffuses Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung genutzt, um den Überwachungsstaat eben immer weiter auszubauen. Und ähm, es ist, also, wobei man sagen muss, es gibt auch keine Belege dafür, dass dieses Unsicherheitsgefühl real da ist. Also, ich glaube, das tatsächliche Unsicherheitsgefühl bei den Menschen ist eher wirtschaftlicher Natur. Bekomme ich eigentlich eine Wohnung? Kann ich von meinem. Einkommen noch leben und also nachrangig in Befragungen kommt eigentlich so das Gefühl, dass jetzt Kriminalität oder Terror äh, das eigene Leben so massiv bestimmt. Von daher würde ich auch denken, sollte sich auch die SPD, aber naja, wie gesagt, auch die Linke, die sich auf solche Sachen einlässt, darauf besinnen, eben im sozialen Bereich stärker abzusichern und nicht in quasi ähm, ja, fiktiven Sicherheitsszenarien. Mhm. So, jetzt äh, wurde hier währenddessen schon, meine Zeit ist ein mhm. bisschen dazu. Ich wollte es mal einhaken. Ähm, genau, ich ähm, wollte auch jetzt, in eine, ähm, also ich glaube, die Frage schließt da ganz gut an, auch nochmal zum Stichwort äh, präventivhaft, äh, zum Beispiel, also schon ein ähm, ähm, weitreichender Eingriff. Ähm, kann sich die Linke, ähm, die jetzt mit Rahmen dieses Gesetz nicht verabschiedet hat, äh, der noch glaubhaft als Bürgerrechtspartei äh, darstellt vor diesem Hintergrund? Also ich finde, das ist eine interessante Frage, aber ich stelle mich trotzdem mal auf zwei Dinge, um noch zu antworten. Also erstens, ähm, wir haben uns im Koalitionsvertrag 2014 äh, eine Regelung, die für uns bindend ist, damit man einverhandelt, wir sehen, wie wir uns soziale Sicherheit als Einheit. Wir haben im Brandenburg ein Sozialstaatsversprechen abgegeben, was wir umsetzen. Es ist noch nicht in der Geschichte dieses Landes, sage ich mal, so viel im Bereich Bildung, sozialer Wohnungsbau, da äh, und und und investiert worden, sage ich mal, im Gegensatz. Insofern wäre ein Vorwurf, dass die Kinder in Brandenburg sich die soziale Frage für die Mittelpunkt der Politik stellen, schlicht und falsch. Also ich einfach auch mal nochmal zurückweisen. Das das ist so auch juristisch im Hintergrund, sich rechtsextrem in einer Art und Weise vernetzt haben, die ich das vor drei oder vier Jahren hier vorstellen konnte. Und hierzu der er Wir haben eine Rechnung, die bezieht sich ausdrücklich und über auf die Abkehr von Terrorismus. Und zwar nicht als drohende Gefahr, sondern als konkreter Verdacht. Und das ist völlig recht, mal, das ist ein Punkt, an dem wir ganz lange müssen. Wir haben hier auch zum Schluss sagt man noch eine Regelung, die eine verhandelt, die sagt, dass man vier Tagen hat, ist demjenigen einen eine Anwalt zur Seite zu stellen. Einen Anwalt zur Seite zu stellen, weil er ist ja noch nicht beurteilt. Das kann man zu Recht kritisieren. Vier Tage sind eigentlich vier Tage lang. Man müsste das am ersten Tag machen. Das setzt dann auch aus, um das größer zu machen. Das konnten wir nicht, sag ich mal. Das ist ein Punkt, der zu Recht kritisiert wird. Das zweite ist bei den Bodycams, die Regelung, die jetzt angesprochen worden ist, ist bei uns ebenfalls Wenn ein Bodycam, wenn wird, haben die Bürger selbstverständlich das Recht, auch auf die Daten zuzugleichen. Sage ich mal, wenn es denn zu einer Auseinandersetzung kommt. Also nicht nur den Selbstschutz der Polizei, sondern eben auch, dass der Bürger darauf hat, wenn es auch zu einer Auseinandersetzung kommt. Letzte Bemerkung. Ich finde es richtig, dass man auch negativ kritisiert, aus einer zivilgesellschaftlichen, bürgerrechtlichen Sichtweise aus. Ich habe dann immer noch eine Bitte, und zwar an alle, die sich in diesem Diskurs beteiligen. Wir sind als Linke nicht. Nicht passiert. Mal marschiert mal, der marschiert eine andere politische Richtung zum Abkommen. Ähm, woher noch mal kurz der Weg nach ähm, Berlin. Wenn wir das jetzt ähm, so hören, ähm, gerade diese ähm, strittigen Punkte, dann würde ich gerne noch mal wissen, was sind aus deiner Sicht denn jetzt hier für die Verhandlungen in Berlin? Wirklich so rote Linien, wo du sagst, da geht ihr als Fraktion nicht rüber, was sind Punkte, wo ihr von vornherein sagt, das ist mit uns gar nicht zu machen. Ähm, genau. Wir haben schon relativ klar gemacht, schon, dass äh, die elektronischen Fußgäste, ähm, wir nicht mitmachen werden, dass wir einen finalen nicht machen werden und zum Beispiel auch sowas wie die stille SMS, äh, wo sich Bewegungsprofile erstellen lassen würden. Wenn so. äh, jetzt ein Umkehrschluss heißt, es das nicht, dass wir alles andere okay finden und jetzt mitmachen würden, ähm, würde ich jetzt nicht so sagen. So, ne? Wir ist jedenfalls mein Anspruch, äh, diesen großen Katalog der SPD abwehren, sodass sehr wenig nur noch übrig bleibt und da, dann aber auch äh, auf der Gegenseite ähm, Dinge äh, drin haben, die ähm, ein Gewinn für die Bürgerrechte sind. So, das, ist, das ist mein Anspruch. Ja? Und ich, ich kann jetzt die Brandenburger äh, Gesamtkoalitionssituation schwer bewerten. Ja? Da hängt ja bekanntlich in Koalitionen immer vieles mit vielen zusammen oder sogar alles mit allem. Ja, da geht es dann oft auch um die, um die Machtsituation in einem äh, Bundesland oder in einem Land als Ganzes und dann um Fragen, was passiert, wenn man äh, die ganze Sache platzen lässt, wenn es Neuwahlen gibt und so weiter und so fort. Ja. Ich kann jetzt sagen, aus Berliner Sicht, äh, die aber natürlich machtarithmetisch sozusagen eine andere ist, äh, ähm, würde ich diese, dieses Gesetz in Berlin so nicht beschließen. So. Vielleicht kurz ja. eine äh, Nachfrage zum Einhaken. Also auch in Berlin du ist es ja gesagt, ist ja jetzt im Moment eine verpaarende Situation und ja. das geht nicht so richtig weiter, obwohl schon auf eine höhere Ebene gekommen ist. Ähm, was sind denn Szenarien, wenn ihr euch jetzt da mit euren Forderungen nicht durchsetzen könnt? Wenn der SPD jetzt weiter sagt, ähm, bei dem Punkt, wie geht es nicht mit, was würde denn dann passieren? Naja... Ähm ein, auf der einen Seite sind wir in einer kom komfortablen Situation, weil wir können der SPD sagen, ja, äh, wenn ihr das äh, nicht wollt, äh, wenn ihr die Koalition dafür aufs Spiel setzen wollt, dann seid ihr diejenigen, die da verliert. Ja? Die sind in den Umfragen gerade äh, ziemlich weit unten, die werden nicht mehr stärkste Partei sein, äh, wenn es Neuwahlen gibt, sondern dann werden es äh, entweder die Grünen oder die Linken oder die CDU. Es ähm, ist alles relativ knapp so. Das heißt, da hat die SPD wenig Erpressungspotenzial, ne? so. auf der anderen Seite hat sie schon auch ein bisschen Erpressungspotenzial, weil wir ja sie auch brauchen, um unsere anderen bürgerrechtlichen Projekte umzusetzen und es werden auch Erwartungen an uns geäußert. Ich werde schon öfters mal gefragt, ja wann kommt denn jetzt der unabhängige Polizeibeauftragte? Das habt ihr euch jetzt hier groß auf die Fahnen geschrieben. Ähm, wir brauchen so eine Institution, damit äh, in Fällen von Polizeigewalt unabhängig ermittelt werden können, kann. Die allermeisten Fälle werden bekanntlich ähm, eingestellt, äh, nicht weiter verfolgt. Ähm, haben wir uns ein bisschen für gefeiert, dass wir das in einen Koalitionsvertrag eingemacht haben. So, jetzt wollen wir das natürlich auch umsetzen. Dann haben wir das äh, Versammlungsgesetz, das ist äh, relativ weit fortgeschritten eigentlich. Ja? Wir wollen äh, Berlin-Demo-Hauptstadt. Wir haben tausende Demos jedes Jahr, das wollen wir erleichtern, verbessern, wir wollen, dass es nicht ein Gesetz ist, was irgendwie der Polizei die Arbeit am leichtesten macht, sondern den Menschen, die auf die Straße gehen, die Arbeit am leichtesten macht. So. Auch das steht auch im Spiel. Ja? Könnte ich jetzt weitermachen? Verfassungsschutzreform. Wir wollen eine Verfassungsschutzreform machen, die Befugnisse etwas einschränken, die ja, die Aktivitäten einschränken, die Kontrolle verbessern, soweit es denn überhaupt möglich ist. Ähm, auch das wollen wir eigentlich machen. Ja? Und dafür brauchen wir natürlich die SPD. So. Das heißt, da befinden wir uns wirklich in einer Verfahren verfahrenen Situation und es droht jetzt so ein bisschen äh, quasi öffentlich ausgetragen zu werden. Wer ist jetzt der Stärkere und wer äh, verliert sein Gesicht? Es ist echt, also muss ich auch sagen, ähm, es ist ein bisschen eine destruktive Strategie, die die SPD gerade anwendet, weil sie baut öffentlich so viel Verhandlungsmasse auf. Sie sagt, wir wollen das und das und das und das alles haben. Ja? Und äh, ähm, droht dann natürlich auch viel mehr in die zu verlieren, wenn sie dann wieder einlenken muss. Ne? Und sie müssen wieder einlenken, weil wir können das nicht alles machen. Ja? So, das ist ein bisschen gerade die verfahrene Situation. Und ehrlich gesagt, ähm, also sozusagen als Innenpolitiker auf der... Alleine in politischer Ebene werden wir das nicht mehr ähm, ent entknoten können, diesen Knoten. Das muss die Koalition als Ganzes machen und sich dann halt auch ein Konzept machen, was machen wir denn jetzt von diesen Projekten zusammen und was nicht. Oh. Dankeschön. Ähm, Sarah, du wolltest, glaube ich, nochmal zu dem Punkt Bodycams was sagen, weil das du vorhin schon so. Und ich ähm, wollte dich sonst noch fragen, was denn ähm, aus eurer Sicht so Anforderungen werden, zum Beispiel jetzt ein neues Berliner ähm, Polizeigesetz, wie das auszusehen hätte, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, oder vielleicht auch vor diesem Hintergrund, dass es eben nicht ganz in einem der, deren Raum entschieden werden kann, sondern da sozusagen bestimmte Zugeständnisse da nötig sind. Ähm, genau, was wären da so eure Wünsche und Forderungen? Mhm. Ähm, ja, vielleicht zunächst nochmal der Kommentar, dass wir ähm, keinesfalls alle Polizeigesetze auf die gleiche Ebene setzen und sehr, sehr dankbar sind, dass in Brandenburg ähm, ja, die Fan-TKÜ, also die Überlauf der Telekommunikation, durch Staatstrojaner raus ist. Und ähm, Burmeier, unser Vorsitzender, war ja auch in der Anhörung genau. und hat ausführlich äh, vorgetragen, wie dramatisch das wäre ähm, und äh, was für ein massiver Eingriff das ist. Um, und dazu, es also, haben ja sehr viele Länder Online-Besuchung und TKÜ entweder schon eingeführt oder planen das. Und es führt einfach dazu, es also, ist eigentlich der intensivste Eingriff, den man sich vorstellen kann, dass sich jemand ins Computersystem anheckt und alle intimen Details, ähm, SMS, äh, Tagebücher, Konto, Kontakte oder auch live, quasi mitverfolgen kann, was man am Computer macht. Und dann kommt noch dazu dass ja Sicherheitslücken dafür genutzt werden, um überhaupt diese Staatstreuern einspeisen zu können, statt sie dann eigentlich den IT-Firmen zu melden, damit die die zügig schließen, dass eben diese Sicherheitslücken bestehen werden und auch von Hackern oder ausländischen Nachrichtendiensten genauso eben zu ihren Zwecken verwendet werden können. Also, das ist, das ist ein massiver Eingriff und wir sind sehr froh, dass ähm, das in Brandenburg nicht drin ist und dass das in Berlin auch nicht so gebracht wird. Also, ähm, dass es ähm, schon mal ein guter Schritt Und ähm, genau zu Bodycamps äh, würde mich einfach mal interessieren. Also es geht auch so ein bisschen in die Richtung ähm, der Überlegung, was wir jetzt eigentlich, ähm, was für Forderungen auch an Polizei gesetzt haben. Also eigentlich, ist ja das Problem oder ein massives Problem, dass Polizeigewalt nicht verurteilt wird. Das ist eben ja irgendwie so eine Quote von 96 Prozent der Anzeigen werden eingestellt, so ungefähr. Was ja auch daran liegt, dass es nie nachgewiesen werden kann. Und ähm, ich finde die, diese Geschichte mit der unabhängigen ähm, Überprüfungsstelle oder dem, dem unabhängigen Beauftragten total sinnvoll. Also ich glaube, es ist total fatal. Natürlich, wenn Polizisten selber ermitteln, ähm, ob irgendwie ihre Kollegen, Kolleginnen rechtswidrig gehandelt haben, dann ist irgendwie so ein bisschen klar, dass das äh, im Sammel verläuft. Von daher, dass das fänden wir total sinnvoll, dass das irgendwie mit weiter durchgefochten wird. Ähm, und dann aber auch so die Frage bei den Bodycamps. Also ähm, Sie sagten jetzt ja, dass und, und so Berlin ist ja auch geplant, dass es genauso dann eben die Leute schützen soll vor Gewalt, gewalttätigen Übergriffen, rechtwidrigen Übergriffen der Polizei. Und ich würde einfach gerne nochmal nachfragen, wie das funktionieren soll. Also momentan sind die Regelungen zu den Bodycams ja so, dass die Polizei selber entscheidet, wann sie die Aufnahme startet. Und die dann 60 Sekunden vorher... Ähm, also quasi die 60 Sekunden vorher sind dann noch mit drin, aber trotzdem ähm, ist es ja so, dass die Polizei in der Situation, wo sie irgendwie vielleicht im Vorfeld nach oder ähm, in anderen Kontexten irgendwie schon weiß, das könnte eskalieren und wir haben noch ein bisschen Bock auf Krawall, äh, wahrscheinlich nicht äh, diese Kamera einschaltet. So, das ist das eine Problem. Und dann fände ich es eben interessant, auch zu erfahren, wie das genau funktioniert mit dem Zugriff. Also, es ist ja, also es wird ja immer gesagt, ein Problem ist ja, dass die Polizei auch selber löschen kann. Also ist das gesperrt dann in Brandenburg, also dass, wenn sie auch mal gemacht hat, die dann nicht gelöscht werden können. Und das andere ist, wie äh, bekommen die Leute Zugriff? Also können die tatsächlich innerhalb dieser kurzen Zeit, wo das gespeichert wird, äh, ist es wirksam. Also es ist es durchsetzbar, dass sie dann an dieses Material kommen, damit sie damit irgendwie ihre Anzeige belegen können? Einfach nur noch mal so zur Erinnerung. Ja. Vielleicht können wir das gleich kurz machen. Vielleicht müssen wir erst mal so. Also uns ist so wie gesagt 60 Minuten, sage ich mal, und dann schon, wenn ein Bürger äh, um und hat auch Zugriff dazu, dass es zu Gesetzen geregelt, wie das in der Praxis wird, das werden wir dann sehen. Wir sind natürlich jetzt nicht so weit wie Brandenburg, äh, sondern äh, natürlich noch so mitten in den Verhandlungen. Ähm, also es wird auch so sein, dass es so ein Pre-Recording gibt, weil es äh, ist einfach so, dass äh, es irgendwie selbst in der Situation, wenn es schon angefangen hat, noch die Option zur Entscheidung geben muss, dass man sozusagen das Ding laufen lässt. Was dann quasi, äh, also ist jetzt so, ich gebe jetzt mal den letzten Stand wieder, den wir hatten, obwohl die SPD schon wieder ein bisschen zurückgeschritten ist. Ähm, ihr seht, ist alles komplex, <lacht> <lacht> äh, also es ist komplex Also, es wäre so geplant, äh, dass, ähm, wenn es dann eingeschaltet wird, dass auf jeden Fall ähm, es auch bis zum Ende des Einsatzes laufen gelassen wird. Man kann dann nicht einfach mittendrin sagen, so, ach, nee, jetzt nicht, ja, jetzt äh, wird es mir gerade zu brenzlig und ich schalte das Ding wieder aus. So, das geht natürlich nicht. Äh, was uns vorschwebt noch oder was eigentlich. Forderung von uns wäre, eigentlich müsste es verpflichtend sein, die Kamera einzuschalten, wenn man sie denn benutzt, wenn, eine, wenn sozusagen eine Situation eintritt, in der unmittelbarer Zwang eingesetzt wird ja. durch die Beamten. Ja. Weil das sind die Situationen, wo möglicherweise dann Übergriffe oder solche Konflikte passieren. Ja? Ja. So. Und ja, also es muss natürlich äh, ganz klar geregelt sein, der Zweck dieser Kameras ist nicht nur der Schutz der Polizeibeamtinnen und Beamten, sondern für beide Seiten der Schutz und der äh, mögliche Strafverfolgung. Ne? Interessant, also es ist auch wieder bezeichnend für, für die Diskussion, äh, die über die bei der Bundespolizei sind ja jetzt so äh, ausgerichtet worden, dass sie einzig und allein zum Schutz der Polizei da sind quasi ein Zugriff äh, von außen sogar explizit ausgeschlossen ja. ist. Ja. <lacht> Was auch meines Erachtens, also ich bin kein Jurist, aber ich halte es auch für rechtlich zweifelhaft, weil wir über das Datenschutzrecht natürlich auch einen Anspruch auf Datenauskunft haben, auch bei der Polizei. Also eigentlich muss man Recht haben, die Daten, die von einem äh, aufgenommen oder gespeichert wurden, dann in so einer Situation dann auch einzusehen. Ne? Dieses Recht gilt eigentlich und das ist auch europäisches Recht, das kann man nicht einfach aushebeln. Äh, finde ich sehr zweifelhaft und äh, halt natürlich auch bürgerrechtlich ist ein Desaster. So, das muss man natürlich anders machen. Bodycam wird ja, äh, in Deutschland halt genau eigentlich vor diesem Hintergrund äh, diskutiert, aus Polizeisicht in den USA. Das ist ja eine völlig andere Diskussion. Da fordern das ja sogar Bürgerrechtsorganisationen, Organisationen von schwarzen Menschen, weil sie, damit, äh, also, weil sie denken, es könnte ein Instrument sein, in dem man äh, Tote verhindern kann durch Polizeischüsse auf Schwarze. Ja? oder auf andere minderheiten das ist nochmal eine völlig andere Diskussion. Aber dann müsste man es natürlich auch so beidseitig quasi installieren, wenn man es dann machen würde. Das war ein Grund, warum wir uns quasi dann darauf eingelassen haben, das irgendwie wenigstens als Zugeständnis damit aufzunehmen. Aber selbst das kann ich jetzt auch irgendwie schon sagen, stellt die SPD auch teilweise natürlich jetzt in den Verhandlungen auch wieder in Frage. Zum Thema Racial Profiling auch noch eine kurze Anmerkung. Es ist bei uns auch, da haben die Grünen dann so vorgeschlagen, ob wir vielleicht eine Regelung ähm, reinschreiben in das ASOC, also das Racial Profiling untersagt ist und so. Ja. Kann man machen, zur Klarstellung äh, würde ich jetzt unterschreiben, aber ähm, natürlich nicht, wenn ich das irgendwie mit anderen Dingen, wenn ich da, dafür bezahlen müsste mit der Fußwitzel oder so. Weil es ist verboten, ja, es ist verfassungsrechtlich verboten, dass. Das ist jetzt mehr oder weniger nur eine Klarstellung, aber das jetzt in so ein Landesgesetz einzuschreiben, das ist dann eher eine Frage, wie man Polizei ausbildet, wie man, wie man Zuwiderhandlungen verfolgt und so weiter. Und wobei es schon gut wäre, wenn es nochmal... Ja, aber also ist die Frage, was der Preis ist dafür. Ne? Das ist mir jetzt nicht so wichtig, wie die Fußwässer Nee, aber die Rechtslage Seite. ist tatsächlich nicht so klar. Also es gab zwar irgendwie jetzt ähm, letztes Jahr, glaube ich, ja nochmal zu letzten Urteil zum Racial Profiling, wo der konkrete Fall zwar ähm, als rechtswidrig beurteilt wurde, aber im Urteil steht auch, wenn für einen bestimmten, also einen bestimmten Ort beispielsweise statistisch nachgewiesen werden kann, dass Menschen an einer bestimmten Hautfarbe. Ähm, bestimmte Straftaten öfter begehen, dürfte das als Kriterium angewandt werden, was ich also hochbedenklich finde. Ja. Ähm, also das, das wurde dann trotzdem irgendwie als Erfolg gefeiert, weil es in dem Fall eben nicht zutraf, aber ähm, gerade weil es eben richtig so, da so eine Lücke aufgemacht wurde, fände ich schon hilfreich, wenn irgendwie klargestellt wird, zu keinen Umständen, ähm, ja ohne irgendwie tatsächliche Anhaltspunkte, dass irgendwie... Äh, irgendwas bevorsteht da Menschen in Haut kontrolliert werden, aller klar. Ich meine, ist alles eine Frage der Prioritäten und Verhandlungen und so weiter. Aber genau. Du hattest auch nochmal und dann würde ich gleich dann auch schon ähm, öffnen für ähm, eure und ihre Fragen und auch Diskussionsbeiträge gerne. Vielleicht keine aber gerne auch Diskussionsbeiträge. <lacht> Ich glaube, man sollte, man sollte das nicht nur... Ich sag mal, das ist für uns vielleicht eine Selbstverständlichkeit. In manchen politischen Verhandlungen ist es schwierig, das durchzusetzen. Nein. Ich glaube, die Phase habt ihr jetzt gerade. <lacht> ich sage mal, das auch ganz zu realisieren. Und äh, insofern glaube ich, dass man selbst mal der Weg ins Bodycamps deutlich machen kann, dass es auch Unterschiede ist, Vielen Dank, ähm, soweit. Ja, dann ähm, gibt es schon Fragen, ähm, die, die ja, ich dazu sagen werde. Ja, mhm. ja danke. Mhm. darf ich mal einfach. Ich kann es ja angeben. Ja, kann ich das? Dort war einer Ich habe noch eine Frage zu der Verteilung zwischen Berlin und Brandenburg. Die Situation in Brandenburg sind zwei Parteien, in Berlin ich, sind es, glaube ich, drei Parteien, die dann kommen. Ähm, mit einem sitzen da ist, glaube ich, die Situation auch nicht ganz vergleichbar, weil nicht nur allein wegen der städtischen Komponente. Die Frage, wie stehen Grün cool in dem Zusammenhang irgendwie also ich glaube, das ist schon mal so ein Entlastungsfaktor, wäre man in dem Fall. Genau, ich habe hier mal eine. oder? Wir sagen dann erstmal ein bisschen, oder? Ja. genau. Ja, also keinen Kurve verraten, aber ich möchte nicht noch Fragen stellen, sondern sagen. Ich bin auch hier Gründer des Berliner Bündnisses gegen die neuen Polizeigesetze. Es gibt noch eine andere Initiative, die Kollegin kann ich mich auch dazu äußern. Und habe auch als Berliner im Brandenburger Bündnis auch mitgewirkt, wobei ich ausdrücklich betonen möchte, das ist ein Brandenburger Bündnis, nicht? wir haben nur kooperiert. Wenn man diese Frage der Beurteilung, ja, ob das was völlig anderes ist als in Bayern und ein politischer Erfolg darstellt, diskutieren will, dann sollte man sich nicht auf Teilaspekte beschränken, wie die Quellen-TKÜ und die Fußfessel, sondern erstmal vom Kern der Sache ausgehen. Wir hatten in den 60er Jahren schon die Notstandsgesetze und da gab es auch entsprechende äh, Schubladengesetze, und wenn man sich diese Schubladengesetze anguckt, was dort zum Polizeirecht drinnen stand und steht, dann stellt man fest, dass die bundesweiten neuen Polizeigesetze einen gemeinsamen Kern haben, der praktisch weitestgehend identisch ist, zum Teil sogar weitergehender als diese Schubladengesetze im Rahmen der Notstandsgesetze. Zahlreiche Juristen, auch der republikanische Anwaltverein, äußert sich ganz eindeutig, dass hier eine Zensur in der Rechtsprechung stattfindet, wo praktisch eine Umkehrung erfolgt von der Nachweis eines, einer äh, Tat zu einer, zu, also die Unschuldsvermutung gilt und, und stattdessen praktisch äh, das Verdachtsmoment diese äh, Regelung entsprechend ersetzt. Und das ist der eigentliche Kern der neuen Polizeigesetze und nicht Quellen-TKÜ und auch nicht die Fußfessel. Das sind auch wesentliche Elemente, aber es ist nicht der Kern. Und wenn man das hauptsächlich hervorhebt, nicht, dann vermischt man letztlich, worum es eigentlich geht. Und diese Zensur ist nicht einfach eine Einschränkung demokratischer Rechte und Freiheiten, sondern gibt also der Polizei Willkür nicht gegen Terrorismus, wie immer gesagt wird, ja? sondern gegen politisch Andersdenkende, vor allen Dingen solche, die kritisch gegenüber dem Kapitalismus oder auch der herrschenden Politik eingestellt sind, entsprechend ganz, ganz weiten Spielraum durch schwammige Begriffe. Ich möchte auch mal zu Herrn Christophers sagen. Ja? In, in Nordrhein-Westfalen, da steht das auch nicht konkret drin. Es muss eine konkrete Gefahr bestehen. Da unterscheidet sich das Gesetz, was unter einer CDU-Regierung aufgrund der breiten Proteste entsprechend dann verabschiedet wurde, nicht entsprechend von dem Brandenburger Gesetz, das hier zugestimmt hat. Ja? Dieser schwammige Terrorismusbegriff ist ja gerade praktisch das Mittel, um alles Mögliche darunter zu verstehen. Was versteht denn die EU unter Terrorismus in ihren Resolutionen? Terrorismus ist nach der Definition der EU. Bestrebungen, eine gesellschaftliche Ordnung, die besteht, wie hier bei uns entsprechend innerhalb der EU, entsprechend grundsätzlich zu verändern. Das sei Terrorismus und nicht einfach nur Bombenanschläge oder so. Und wir wissen doch alle, dass äh, der eines Amrin nicht daran gescheitert ist äh, an fehlenden Gesetzen. Mensch, da brauchen wir doch hier in diesem Kreise uns da nichts vorzumachen, das sind nicht Gesetze gegen Bombenanschläge sondern es sind Gesetze, nicht die letztlich im Kern, weil es so eine Zensur bedeutet, einen faschistoiden Charakter haben. Nämlich die Möglichkeit von faschistischen Methoden im Rahmen einer bürgerlichen Demokratie, die wir hier haben. Ja? Und deshalb finde ich es ehrlich gesagt äh, nicht nur kritikwürdig, sondern ich muss sagen, als Mitglied dieses Bündnisses und als Mitglied, ich bin auch Mitglied der MLPD ja, äh, möchte ich das ganz scharf verurteilen, dass ihr als Linkspartei mit eurem Anspruch gegen den Willen vieler Mitglieder der größten Kreisverbände in Brandenburg, gegen den Willen des Bundesausschusses der Linkspartei entsprechend trotzdem, damit diese Koalition hält, und das ist doch ein offenes Geheimnis, diesem Gesetz zugestimmt haben. Also reden wir nicht über Randerscheinungen, sondern über den eigentlichen Kern der Sache. Das war es erstmal. Dankeschön. Entschuldigung. Moment kurz, ich würde noch eine Frage, und ich noch so Achso, ich heiße, über die Untertitel Ich habe eine Frage weil ich Ja, ja, ich weiß wollen Ich möchte nur einen Punkt ganz passiv zurückweisen. Die Diskussionskultur darauf in Norden, dass wir uns gegenseitig faschische Tendenzen bekommen. Dann sage ich Ihnen, das, das, das lehne ich ab, das weise ich zurück. Und dann erklärt sich auch, warum in einer solchen Auffassung unsere Abgeordneten, zum Teil mit tausend Mails, bundesweit die wenigsten davon aus Brandenburg, als Faschisten und ähnliches Zeichen hören. Nein, das ist genau das ist der Hintergrund, sage ich mal, Aussagen. Das weise ich strikt zurück, ganz strikt zurück. Ja, Moment, also das, äh, ja. Ich hatte Ihnen jetzt allerdings auch nicht so verstanden, dass es jetzt hier ja, darum ich. geht, Menschen persönlich äh, ja, also ähm, so. und das ist unsere gesellschaftliche Entwicklung äh, ging. Genau. Wenn wir uns da auch vielleicht äh, einigen können und das hier von den persönlichen Angriffen absehen, dann denke ich, können wir weiter ja? Gut. Ähm, eine Frage würde ich noch äh, nehmen, hatte ich gezeigt, aber da war noch eine. Guten Abend, Max Eichhoff. Ähm, ich wollte auch den Herrn Christophers adressieren, das ist auch so eine Mischung aus einem Statement und einer Frage. Sie hatten gesagt, wir sind nicht alleine der Politik. Das ist zutreffend, das gilt auch für die SPD. Und in der Zweierkoalition ist es am Ende immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gemein, etwas wohlfeil zu sagen, wir konnten nichts wir haben das gemacht, was wir taten, indem wir die Begehrlichkeiten so weit abgeschwächt haben, wie es möglich war. Die Frage ist aber letztendlich eigentlich, warum hat die Linke keine Begehrlichkeit gegenteiliger Art überhaupt vorgetragen? Also, wir hatten den äh, Volkmar Schöneburg hier in, bei der Landesarbeitsgemeinschaft Bürgerrecht und Demokratie, der ganz freimütig eingeräumt hat, dass die Linke in Brandenburg einfach überhaupt keine eigenen Vorstellungen hatte, wie sie das, was da im Koalitionsvertrag an Novellierung des Polizeigesetzes äh, wolkig reinformuliert war, selbst gern umgesetzt gesehen hätte. Das heißt, im Grunde Bürgerrechte haben gedanklich schon nicht stattgefunden. Und wenn man natürlich keinen eigenen Gegenentwurf hat, dann kann man am Ende nur so einen Abwehrkampf leisten und ich denke, das ist der Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss. Wenn ich da, wenn ich da stehe und sage, unsere, unsere Vorstellungen sind die ABCD, wie teilweise, muss man halt sagen, die Linke in Berlin es sehr erfolgreich, zumindest im Koalitionsvertrag gemacht hat, dass die SPD jetzt sich da hinstellt und sagt, das interessiert heißt es nicht mehr, was auch man wird. Aber das kann man eigentlich machen und dann kann die SPD ja vielleicht einen Abwehrkampf gegen die Ausweitung von Bürgerrechten kämpfen und nachher sagen müssen, wir sind nicht allein der, sind in der Politik, wir konnten halt nicht alles abwehren, was die Linke so in Bürgerrechtserweiterungen gerne haben wollte. Das war ja auch mal eine schöne Entwicklung. Dankeschön. So, bevor wir uns jetzt hier nur auf Brandenburg einschießen, also das ist natürlich ähm, wunderbar, vielleicht berechtigt, dass wir auch Kritik- und Diskussionsbeiträge aus dem aber wir hatten vorhin noch die Frage ähm, nach äh, Berlin, was machen dort eigentlich die Grünen? Ähm, die haben ja tatsächlich jetzt heute noch nicht so viel ähm, erwähnt hier, ähm, sind aber auch äh, Teil der Regierung, wie wir alle wissen. Ähm, ja, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen und dann Ja, die Grünen. Ähm, ich würde es so formulieren. Ähm, in den Koalitionsverhandlungen und auch später sind sie, wenn es um die äh, Diskurse geht, was jetzt richtiges Instrument ist, was ein falsches Instrument ist, durchaus ähm, auf der bürgerrechtlichen Seite, sprich auch auf unserer Seite. Das heißt, äh, wenn man sie jetzt fragen würde, sollen wir die und die und die und die Verschärfung machen und jetzt zu allem auch erstmal sagen, auch nee, weil ich mit vielleicht mal einzelnen Ausnahmen von einzelnen Personen, die sich mal in politisch profilieren wollen, dann sagen, wir brauchen auch äh, vielleicht einen finalen Rettungsschuss oder so. Das kommt schon auch bei Einzelnen vor bei den Grünen, aber ich glaube in der Gesamtheit eher so nicht. Was aber mir schon aufgefallen ist in diesem letzten Jahr ist, dass die Grünen viel mehr als wir bereit sind quasi zu handeln. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt, wir befinden uns nicht mehr in dem Stadium, wo wir versuchen, uns in der Koalition voneinander zu überzeugen mit Argumenten. Dieses das das Stadium das haben wir durchlaufen. Äh, sondern wir sind jetzt auf dem Bazar. leider sagen. Ne? Man versucht sich Dinge abzuverhandeln gegenseitig. Und ähm, da haben die Grünen schon eher die Tendenz halt, zu sagen: Ja, ihr bekommt das Projekt und wir bekommen das Projekt oder sowas. Ne? Das hat sich in den Koalitionsverhandlungen schon abgezeichnet. Eine kleine Anekdote: da wollten die, äh, die SPD wollte ein Modellprojekt zur so Videoüberwachung am Alexanderplatz. Äh, haben sie am Ende nicht bekommen. Die Grünen wollten gerne ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe ähm, von Cannabis. Und dann war auf einmal der Vorschlag aus den Reihen der Grünen, so mitten in der Nacht, als wir ziemlich durch waren, alle: Ja, komm, dann kriegt ihr das und wir das. So. Dann sind wir beide glücklich und haben wir beide was geschluckt. Und so läuft es schon manchmal ein bisschen, mh, leider. So. Aber äh, ich will jetzt nicht sagen, die schenken alles her, so ist es auch nicht, aber ein bisschen mehr bereit, als wir im um angehenden Vergangenheit. Ähm, Sozusagen Tauschgeschäfte zu machen und dann möglicherweise auch äh, verschiedene Dinge miteinander zu koppeln, die nicht so richtig was damit zu, äh, miteinander zu tun haben. Ja. Letztendlich haben wir es zusammen geschafft, äh, dieses Videoprojekt rauszukriegen aus dem Koalitionsvertrag und trotzdem das Cannabis-Projekt drin zu haben. Das war dann eine gemeinsame Kraftanstrengung, die wir die Grünen auch gut gebrauchen konnten oder die uns. Ähm, aber ja, so mal so. Ich wollte aber trotzdem noch kurz eine, eine Anmerkung äh, loswerden zu äh, Ihrem Redebeitrag von dem Bündnis. Ich teile das nicht mit den faschistoiden Tendenzen. Ich finde es schwierig, mit diesem Begriff zu arbeiten, weil äh, Faschismusvergleiche oder halt auch schon Tendenzen, ja, kann man mal sagen, wo fängt die Tendenz an, aber es ist, ist, fängt, also es ist befeuerte Diskussion in eine Richtung, die ich nicht haben möchte, nämlich den Vergleich mit dem Faschismus. Und da sind wir schnell bei der Verharmlosung würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es ist gefährliches Fahrwasser, wenn man anfängt, damit zu argumentieren. Was ich aber teile, was Sie gesagt haben, war, dass es sehr schnell geht vom Terrorismusvorwurf gegenüber Personen zum allgemeinen Vorwurf bei anderen Personen. Also wir hatten hier in Berlin diesen berühmten Fall von André Holm, dem Sozialwissenschaftler, der auf einmal... Ein Verfahren am Hals hatte wegen äh, Bildung einer terroristischen Vereinigung, obwohl er irgendwie bis, äh, nur ein bisschen zu viel das Wort Gentrifizierung in seinen wissenschaftlichen Schriften ähm, benutzt hat und sich mit Leuten getroffen hat, um mit ihnen zu reden, die vielleicht äh, aus einem bestimmten Milieu kommen. Also mehr war da nicht, das ist dann auch äh, fallen gelassen worden, aber natürlich, der war erst mal eine Weile in u Das ist so ein Fall. Ähm, und ich glaube, da muss wir echt aufpassen, wenn man halt einmal die Tür öffnet und solche Befugnisse sich in Gesetze schreibt, die auf Terrorismus ausgerichtet sind, dann dürfte einem schon klar sein, dass es über kurz oder lang nicht dabei bleibt. So, deswegen kann man mit diesem Argument, es ist ja nur für die Terroristen sozusagen, finde ich, nicht arbeiten. Das ist, das ist hochgefährlich. Und was Anis Amri angeht, das teile ich auch. Ja. Also, ich sitze in dem Untersuchungsausschuss zur Aufklärung dieses. Attentats am Reitscheidplatz und ich kann sagen, alles Amri ist so ziemlich von allen äh, äh, Instrumenten abgedeckt worden, die sogar ja. Also wir hatten sein Telefon abgehört, sie haben SMS abgefangen, sie haben Telegram-Chats abgefangen, sie haben ihn observiert, es waren V-Leute um ihn herum, äh, äh, alles mögliche, ja? sie haben ihn gefilmt, es gibt lauter Bilder, ist alles Also sie hatten ihn permanent mit ganz, ganz wenigen kurzen Ausnahmen äh, auf dem Schirm. Und äh, haben es trotzdem nicht verhindert. So, und trotzdem läuft die SPD rum und sagt, ja, wir brauchen jetzt aber unbedingt die stille SMS oder die Fußkälle oder die TKÜ, weil es gab jetzt mal einen Zeitraum im April, also ein Dreivierteljahr vor dem Anschlag, da haben sie ihn mal kurz aus den Augen verloren. Wenn man da nicht noch das gehabt hätte, das wäre irgendwie gut gewesen. So, und äh, damit machen die bei den Journalisten quasi Lobbyarbeit ähm, und äh, wir müssen dann versuchen, mühsam. Äh, Aufklärung zu betreiben. Ja? Und ähm, das gelingt uns schon halbwegs, aber es ist halt echt, es ist, es ist immer ein schwerer Diskurs, sich da zu rechtfertigen gegen wirklich Verschärfungen. Es springen viele schnell darauf an. Ja, wir brauchen das, wir brauchen neue Instrumente, das Attentat, die ganzen Morde, wir müssen da mehr tun und so. So, dann hatten wir nochmal die Frage nach den Verhandlungen äh, in Brandenburg. Mit welchen Begehrlichkeiten und welchen Wünschen äh, die Linke da reingegangen ist und ob da nicht mehr auszuholen gewesen, beendet. Ja. Ja, erstens, dafür, den Fall Amri, da wurde bei uns auch debattiert und als Grundlage genommen, das ist zum Beispiel etwas, was wir massiv zurückgewiesen haben. Also, ich gebe ja völlig rechtzeitig mal, der Fall Amri rechtfertigt unmöglich keine ja. Beschaffung auf Sicherheitsgesetzen. Also, beim Terrorismus würde ich nur sagen, dass man. dass es das ein gefährlicher Weg ist, dass man ganz aufpassen muss, sage ich mal, dass der, äh, und das ist, glaube ich, auch die große Gefahr des Bayerischen Verfahrens, des ist beispielsweise, aber auch in Baden-Württemberg und auch in Hessen, dass, äh, dass, äh, dass die Tätigkeitsmerkmale in diesem Bereich auch die allgemeine Polizeiarbeit erzogen haben. Ja. Das haben wir nicht. Aber wie das in der Praxis, gebe ich dir recht. Weil ich mal war zum Beispiel im Bereich Sicherheit, dass wir sicherstellen wollten, dass wir eine ausreichende Anzahl von Polizisten auf der Straße haben. Äh, und das haben wir auch geschafft. Und das Ziel war, dass wir eine andere Ausbildung der Polizei haben wollten. Auch da sind wir mittendrin, drin, äh, um einfach sicherzustellen, dass das qualifizierte äh, äh, also Menschen in der Polizei sozusagen tätig sind. Und ich nehme an, dass wir mit einer Veranstaltung erwähnt haben, dass wir dann in einer Erpressungssituation gekommen sind. dass man nicht nur ein was äh, möglicherweise aus eigenem Leben auch aus Berlin kennt. Unser Innenminister hat den Beschluss der, der Innenministerkonferenz 1 zu 1 genommen, hat ein Polizeigesetz entworfen, entworfen, entworfen im und hat das ohne Rücksprache mit uns veröffentlicht. Die Veröffentlichung war genau 24 Stunden im Netz, da musste er zurückziehen. So, völlig klar. Bekannt. Und seit diesem Zeitpunkt, sage ich mal, äh, liefen die Diskussionen, liefen die Verhandlungen. Er hatte eines geschafft und darauf kann sich möglicherweise Vortragung bezogen haben. Unsere Forderung nach einem unabhängigen Bürgerbeauftragten konnten wir im Gesamtkontext dieser Debatte nicht mehr umsetzen. Das werden wir sozusagen in der nächsten Legislaturperiode versuchen, das umzusetzen. Das wird einfacher, aber wir beginnen sozusagen von den das Zweite ist, es gab eine ganz klare Anlage, auch inhaltliche Natur. Wir werden nicht zulassen, dass technische Mittel eingesetzt werden, wo Gefahr gelaufen wird, dass nicht nur die Person, die möglicherweise unter Verdacht steht, aus dem ich Verdacht steht, ich sag mal, so weit ausgespielt wird, dass es keine Privatsphäre mehr gibt, sondern vor allem, dass auch unbeteiligte Dritte damit erfasst werden. Wenn ich einmal ein Computer bin, sage ich mal, habe ich das Ganze kein Netzwerk das war zum Beispiel eine die haben wir auch umgesetzt. Wir wollten, und das war auch ein Erfolg mit der hat Volkmann, nebenbei nämlich nicht überzeugt, bei der elektronischen Fußfessel, das wäre ein Systembruch in der Justiz, vor einer Verurteilung jemandem eine Fußfessel anzulegen, in dem nicht wissen, ob er überhaupt eine Tat gegeben hat. Sondern, sag ich mal, er ja. hat Volkmann nicht überzeugt und deswegen haben wir das auch rausverhandelt. Und haben dafür aber das Zugeständnis gemacht, das will ich an dieser Stelle auch sagen, dass die Polizei 30 Spezialoperationskräfte zusätzlich bekommt. Weil ich kann doch nicht so tun, als wenn es bei uns organisierte Kriminalität gibt. Ja, okay. Klar, so. Aber dann sag ich mal, ist es dass die Polizei ihre normalen Aufgaben sozusagen waren, ihre Personen, um, dass ich solche Mittel einsetzen. ich mal, dass das funktioniert. Wir hatten, wir hatten darüber nachgedacht, eine, äh, was, unsere eigene, was unsere eigene Position betrifft, eine, eine für uns auch neue Debatte, das will ich auch so deutlich sagen, und auch intensive Debatte, in welcher Form, also in welcher Form zeigt sich bei uns organisierte Kriminalität? Und dann muss ich sagen, das ist wahrscheinlich anders als wir in Berlin. Unser Hauptproblem ist, dass wir in der grenznahen, Tatsächlich eine organisierte, im großen Umfang eine Drogen organisierte, grenzüberschreitende Kriminalität haben. Und unser zweiter Punkt ist, wo wir Schwierigkeiten haben, nicht. das ist Drogen. Äh, Bei uns in Berlin gibt es ein massives Drogenbild, auch eine massive Drogenkriminalität, auch äh, bandenmäßig organisiert. Und selbstverständlich müssen wir auch die Mittel haben, Sagen wir auch gegen solche Formen wie zeitliche Instrumente zum Ansatz zu bringen. Und dann standen wir vor diesem Diskurs, wie weit davon dabei war, wie zeitliche Instrumente aushalten. So, und äh, insofern, äh, wenn ich das jetzt mal nicht folgt mal gerne mal darüber verstehen, was, äh, auf was er sich bezogen hat, dass wir keine Vorstellung gehabt hat, dass wir so also würde ich gerne auch noch was sagen und vielleicht, ähm, es wurde ja dieser Aspekt nochmal angesprochen. Wir hatten den ja vorhin schon auch so ein bisschen, diese grundsätzliche Verschiebung, die wir da feststellen können, äh, von der Untrüstung hin dazu, dass also Freiheitsrechte eingeschränkt werden oder das Strafland begangen werden. Genau, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Also, ich habe ja vorhin auch gesagt, ein, ein wesentlicher Aspekt dieser neuen Entwicklung im Polizeirecht, und da haben Sie völlig recht, das ist eine Zäsur, ist eben, dass. Keine, also für viele Maßnahmen eben keine konkrete Gefahr mehr gefordert wird. Also, was ja so das klassische, ähm, klassische Voraussetzung im Polizeirecht ist, um einzuhalten Das heißt, ähm, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht im Grundsatz gebilligt, es reicht jetzt, dass irgendwelche Anhaltspunkte oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass jemand irgendwann in der Zukunft tatsächlich... Straftaten beispielsweise begeht. Und das ist so was von vage und unbestimmt, also dass es, dass es nicht greifbar ist und dass es eben deswegen ähm, der Polizei weitreichende Eingriffsbefugnisse gibt, die auch gerichtlich nicht richtig überprüfbar sind. Also mit so, so unbestimmten Rechtsbegriffen ist es dann natürlich für ein Gericht auch schwer zu sagen, ja, war, war das jetzt irgendwie eine berechtigte Vermutung oder Prognose, dass. Äh, der oder die äh, möglicherweise irgendwie irgendwann mal eine Terror, ähm, ja, Terroranschlag verhindern wollte. Und, und äh, das Ganze ist natürlich trotzdem, will ich sagen, äh, wenn man mal hinweisen, das muss man in Kombination mit den ganzen neuen Befugnissen sehen. Also wenn dann noch dazu kommt, dass man eben Online-Besuchung, äh, Telekommunikationsüberwachung, man verdeckte Ermittler ja etc. etc., ähm, Ortung und so weiter hat. Und das aber eben mit derart vagen Eingriffsvoraussetzungen, dann potenziert sich eben ähm, das Problem. Und deswegen würde ich eben nicht zustimmen, dass es nur darum geht, das Problem der drohenden Gefahr anzugreifen, sondern eben auch um die neuen Instrumente, die, die der Polizei in die Hand gegeben werden. Und ähm, genau noch zuletzt der Punkt, dass, dass wir ja das Problem haben, dass eben... Quasi mit diesem Gefährderbegriff, ähm, ja, alle möglichen Leute in diese Datenbanken aufgenommen werden. Und das ähm, betrifft aber eben nicht nur quasi Menschen aus dem islamistischen Spektrum, sondern als relevante Personen ähm, werden ja auch alle möglichen Linken geführt. Ähm, und das ist sowas von undurchsichtig, weil das gar keine Rechtsbegriffe sind. Das heißt, man landet irgendwie in dieser Datenbank. Wird mit äh, zahlreichen Überwachungsmaßnahmen überzogen und ähm, hat dagegen eigentlich keine Handhabe, weil man es ja quasi gar nicht weiß. Und das ist eben auch was, was ähm, die GFF sich jetzt nochmal genauer anguckt und versucht, eben anhand von einzelnen Beispielen offen zu legen, was steckt eigentlich dahinter, was folgt daraus, wenn man als relevante Person ähm, geführt wird, was, was für Observations- oder andere Überwachungsmaßnahmen werden dann durchgeführt um einfach auch mehr Transparenz reinzubringen und es auch stärker problematisieren zu können. Denn es betrifft eben Leute, denen kaum was vorgeworfen wird. Also wo eben auch wieder diese Prognoseentscheidung reinkommt, die, die in bestimmten Umfällen aktiv sind, die werden zum Teil auch mal als Kontaktperson dann von relevanten Personen ähm, weitgehend überwacht. Also das, ähm, genau, das ist das ist auf jeden Fall ein riesen Problem. Danke. So, eine Runde Fragen, die wir auf jeden Fall noch machen. da <lacht> ähm, da gibt es noch einige, genau. Ja, hallo, ich bin Nicole, die meisten kennen mich. Ich bin aus dem äh, anderen Bündnis, also das eine Bündnis, was ähm, auch gegen die Polizeigesetz sich engagiert, was keine Partei mit in dem Bündnis drin hat, also ich sag mal autonom ist. Ähm, gleichzeitig auch ähm, mache ich bei der Berliner Allianz für Freiheitsrechte und wir prokarieren auch untereinander. Ähm, ich Zwei Anmerkungen. Also das eine, ohne äh, um hier von irgendwie faschistischen Tendenzen oder Faschismus sprechen zu wollen. Ich möchte mal diesen Begriff Zentralismus irgendwie in den Raum stellen, ähm, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Also wir hatten, egal wie man es jetzt nennen mag, in der Vergangenheit äh, schon mal ähm, einen Zentralismus gehabt. Daraufhin wurde diese die gegenseitigen Kontrollbefugnisse ein, äh, eingeführt. als ähm, Rechtsstaatliches Instrument zur Überwachung, äh, zur demokratischen Absicherung, wenn ich jetzt irgendwie merke, dass äh, sich wirklich ähm, Polizeibefugnisse mit Befugnissen vom Bundesnachrichtendienst mit dem Verfassungsschutz vermischen, dann äh, gibt es wieder gefährliche Tendenzen, die in eine Richtung gehen, die auf jeden Fall nichts mit der Rechtsstaatlichkeit und mit dem Demokratieprinzip zu tun haben, ohne das jetzt irgendwie näher bezeichnen zu wollen, aber das ist nun mal die Gefahr, die man auch so, ohne dass man jetzt auf die einzelnen Maßnahmen eingeht, wirklich beachten muss. Und das Weitere das hat damit zu tun ist, dass wir auch im Rahmen von, von Gesetzen bestimmte Mindeststandards einhalten müssen, erfüllen müssen, damit Maßnahmen überhaupt noch rechtmäßig verfassungskonform sind. Wenn jetzt zum Beispiel in dem 129a STGB Maßnahmen oder beziehungsweise wenn es da einen Maßnahmenkatalog gibt, wann überhaupt eingegriffen werden darf, das sind alles äh, repressive Maßnahmen, repressive Gesetze, dann kann es nicht passieren, dass im Rahmen von, von Präventivmaßnahmen, also im Rahmen der Polizei, diese Voraussetzungen, diese Mindeststandards unterwandert werden. Und das ist eben, ich möchte es jetzt nicht im Näheren ausführen, das sind juristische Details, aber das darf man auf gar keinen Fall vergessen, wenn man einfach von der Novellierung der Polizeigesetze spricht. Und das ist eine Riesengefahr. Wollte ich nur noch mal ähm, Hallo. Äh, Opa, ich habe ein paar Nerdfragen, fragen <lacht> Also, ähm, Polizeigesetz, Nerd. Äh, ich finde die Behauptung, dass die äh, drohende Gefahr im Brandenburger Polizeigesetz nicht drin sei. Äh, Steil, denn Polizeigesetz ist die Formulierung. Ähm, Nummer 1, bestimmte Tatsachen, die Annahme rechtfertigen und so weiter und so fort. Nummer 2, das individuelle Verhalten der betroffenen Person. Ähm, wir haben ein Gesetz, in dem die drohende Gefahr legal ja definiert ist. Ähm, das ist das Polizeiaufgabengesetz. Bayern. Äh, die drohende Gefahr beinhaltet die oder das individuelle Verhalten der Person, die konkrete. Habe keine Gründe oder äh, also jeder Textgleichheiten. Ähm, bin ich da äh, irgendwie äh, bekloppt, dass ich sage, äh, nur weil nicht der Begriff im Gesetz drin steht, ist das nicht drin. Äh, äh, das ist das eine. Das andere ist, es ist äh, schön, dass in Brandenburg die Elektronische Fußfessel nicht drin ist. Äh, zwingend mit der elektronischen Fußfessel verbunden ist äh, das Aufenthalts- und Kontaktverbot. Das zweite finde und es ist weiter strafbewehrt. Das heißt, ich mache mich strafbar, wenn die Polizei mich mit einem Aufenthalts- und oder Kontaktverbot belegt und ich ihn verstoße. Bereits das Aufenthalts- und Kontaktverbot ist eine Einschränkung meiner persönlichen. Ohne Gerichtsurteil. Ich werde in meiner Bewegungsfreiheit beschränkt. Und wenn ich, mit natürliches Verhalten, mich in dieser Bewegungsfreiheit weiterhin betätige, obwohl die Polizei anderer Meinung ist, mache ich mich strafbar. Ich habe versucht herauszufinden, ob wir eine ähnliche Gesetzgebung in Deutschland schon mal hatten: die Strafbarkeit einer, des Verstoßes gegen die Auferlegung einer Weisung hatten wir in Bayern, da war die Flucht aus dem Gefängnis bis 1956 strafbar, das vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Dann, also das, das sehe ich auch ein bisschen sehr problematisch. Also ich habe eine polizeiliche Weisung und noch bevor die Rechtmäßigkeit in einem gerichtlichen Verfahren überprüft worden ist. Der ich schon mit den nächsten rechtlichen Verfahren überzogen und notfalls u-haft genommen, ne? äh, weil ich mich gleichzeitig strafverlassen habe an, an Kaskaden, die da ineinander greifen. Ähm, nicht mehr ganz verständlich. Ähm, so, äh, ich hoffe, so, ja, das war es jetzt. <lacht> Ich hätte vorhin schon mal erst eine Frage, ja, ja, be beziehungsweise drei an jedem einen sozusagen, damit jeder noch mal sprechen kann zum Schluss, <lacht> ähm, und zweimal um ähm, die Frage der Gefährder noch mal aufzugreifen. Ähm, das ist immer so ein Begriff, der immer wieder in diesen Anti-Terror-Maßnahmen auftaucht, ja Gefährder, tralala, Tibets ähm, treffen, aber nicht die normalen Bürger, ähm, aber es ist mein Empfinden nach nicht irgendwo mal richtig definiert, was jetzt ein Gefährder ist. Und äh, würde ich mal einfach fragen, wie sieht es Berlin aus? Wird das irgendwie ausgeklümmelt, was jetzt ein Gefährder zu sein hat? gibt es das schon in Brandenburg? Äh, das war die erste Frage. Äh, die zweite Frage äh, geht an dich, Ralf. Du meinst ja, äh, dass die extreme Rechte immer stärker wird jetzt in Brandenburg und dass sich an äh, in den 90ern und da wollte ich mal wissen, ob jetzt in der Verschärfung des Polizeigesetzes in Brandenburg auch etwas drinsteht, um Hasskriminalität besser begegnen zu können. Und die dritte Frage würde mich einfach mal interessieren, wie das ja, ideale Polizeigesetz für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. ist. Schöne Fragen auf jeden Fall. Ähm, so, wie machen wir es jetzt ähm, am besten? Ich würde mal anfangen, genau, und vielleicht auch äh, zu der Drohne und so weiter was sagen. Ja. Genau, also einmal nochmal zur Frage, ähm, was da jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Brandenburg und Bayern ist. Also, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, die drohende Gefahr ist auf jeden Fall die in Brandenburg. Der Unterschied ist, dass Brandenburg eins zu eins das übernommen hat, was, was das Bundesverfassungsgericht noch als okay bezeichnet hat, wobei man auch in Frage stellen kann, ob das. Wort gleich übernommen werden kann aus einem Urteil, weil natürlich das Bundesverfassungsgericht keine Gesetze schreibt, sondern nur Maßstäbe an die Hand gibt, in welchen Grenzen möglicherweise gedacht werden kann. Das heißt, Gesetze müssen eigentlich so bestimmt sein, dass man irgendwie auch weiß, unter welchen Umständen welche Maßnahmen möglich sind. Von daher ist es auch keine, ja, keine Ausrede für diese Formulierung und es ist genau das Problem der drohenden Gefahr. Aber in Bayern... Ist es nicht wortgleich, sondern die Bayern haben einfach mal ähm, gesagt, aufgrund des Verfassungsgerichts, naja, wir weiten noch ein bisschen aus und ähm, haben eben sowohl was die Rechtsgüter angeht, die da irgendwie gefährdet sein müssen, als auch was so die Prognose angeht, eben doch ein bisschen weiteren Begriff ähm, genommen. Und ähm, genau dann auch noch mal zur Frage nach den Gefährdern, also es gibt keine rechtliche Definition, aber die Länder haben sich eben, es gibt eine bundeseinheitliche Definition, was Gefährder und was relevante Personen sein sollen, ähm, die ich jetzt nicht auswendig weiß, aber ähm, sie ähnelt, sagen wir mal sehr, ähm, den Definitionen ähm, in den Normen, die eben diese eigenen <klingel> online durchsuchung Programme-Durchsuchung <klingel> etc. erlauben. Ähm, und wie würde ein perfektes Polizeigesetz aussehen? Also sagen wir mal so, wir sind keine Lobbyorganisation, wir beschränken uns ja so ein bisschen auf die Abwehr gegen den rechtlichen Weg, gegen die, äh, die, die schlechten Gesetze. Aber ähm, wie ich eben vorhin auch so ein bisschen angedeutet habe, also aus unserer Sicht braucht es keine Verschärfung. Natürlich, es gibt schon viel zu viele Eingriffsbefugnisse, die wir davon müssten ein paar raus. Ähm, und es müssten eben auch dort, wo man sagt, naja, ähm, man sieht äh, bei einer konkreten Gefahr die Notwendigkeit, irgendwie überwachungsbefugnisse an die Hand zu bekommen, muss es zumindest verpflichtend dann ähm, Benachrichtigungen im Nachhinein geben, sodass die Leute das dann auch gerichtlich überprüfen können. Jetzt ist ja das Problem, dass es zig Ausnahmen dafür gibt, warum man den Leuten niemals sagen muss, dass sie überwacht wurden. Weil es immer irgendwie den Zweck gefährden könnte oder wie V-Leute, die eingesetzt werden, oder, oder, oder, oder. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt, aber dann eben ganz zentral, ähm, aus unserer Sicht, muss in dem Polizeigesetz eben auch der Schutz der äh, Menschen vor der Polizei irgendwie mitgedacht werden. Und es muss eben... Sachen geben wie unabhängige Überprüfungen, nur Kennzeichnungspflicht sowieso, aber das ist ja in vielen Bundesländern auch schon. Ähm, aber eben, ja, auch so nochmal so äh, unabhängige Instanzen und, und äh, Sicherungen gegen eben eskalierende Polizeigewalt. Ähm, ja, und wie gesagt, man kann einfach ein paar Befugnisse streichen, denn ähm, wie so viele gesagt haben, die, die Probleme, äh, also. Terroranschläge etc. sind nicht äh, passiert, wenn die Zeit zu wenig befugt er... ja, hat. Ich, ja, äh, also ich kenne Ja, Und auch die Zunächst erstmal die Kinder- Auffassung, die ist ja auch durch den Vertreter in der Anhörung so deutlich gemacht worden, ist war auch der Einzige. Darf ich glaub, das ist an dieser Stelle auch nochmal so deutlich sagen? Wir haben es nochmal unterschiedlich eingeholt, ob das, was jetzt in der Frage mitklang. dass wir die ohne Gefahr ohne zu gesetzt haben, ohne etwas andere Formulierung, Es gab eine einzige, das ist der Anwaltsverein, der quasi also eine Entscheidung deutlich gemacht hat, alle anderen sind dieser Auffassung nicht gefolgt. Äh, das ist der eine Punkt, sag ich mal. Das äh, ändert nichts an der Tatsache, um es auch nochmal so deutlich zu hören, dass wir der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wir natürlich eine, eine Möglichkeit haben, weil es jetzt eine Möglichkeit gibt, die Maßnahmen bei der Polizei zu verstärken. So, und das heißt, dieser Entwicklung zu kritisieren, da müssen wir uns nicht katholisch machen. Es ist aber direkt das Recht. Und das, was wir... Ja, ist ein Urteil. Und äh, wir das haben, wir gut haben gut dann im Gegensatz zu beiden, die wir früher sagten, äh, das Urteil eins zu eins benauert. Meldeauflagen, Kontakte. Die sind bei uns ausschließlich in § 28, das ist der sogenannte Terrorismusbeheimer und für nichts anderes. Übrigens hat das Bundesverfassungsgericht dazu ja nichts gesagt. Es ging nur Echt? um heimlich über so, äh, Also das geht auch über äh, das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinaus. Moment, wir werden, ja. ja, auch das was ich versuchen zu erklären, da kann man nicht kritisieren, Das ist auch für mich auch. Wir hatten ein Gesetzentwurf, wo das zur allgemeinen dann sage ich, da kann man es gut machen, da kann man zu Recht kritisieren, dass es nicht links, nur etwas abzuwehren. Aber es nicht abzuwehren, ist noch viel weniger. Das ist zumindest das meiste insofern, insofern ist das kein gutes, kein gutes Gesetz, was wir hier haben. Natürlich nicht. Sondern das ist etwas, sage ich mal, was wir aus dem Kräfteverhältnis, aus dem Kräfteverhältnis heraus versucht haben, zu verändern. Und hier stehen jetzt bei der Aufgabe, auch, auch das würde ich so deutlich sagen, deswegen ist das, dieser Zivilgesellschaft, der hier das ja auch so wichtig, weil er auch Druck aufbaut, auch auf Veränderungsnotwendigkeiten und Politik. Sollte es uns gelingen, ich sage noch eine, eine, eine Periode, nach man nachher nennt, das machen kann, ist das sozusagen ein Schwerpunkt, den wir weiterführen müssen. Und wir haben hier so weit einen Fehler gemacht, das gebe ich dann deswegen auch sagen, oder unterschätzt, wie auch immer, solche, äh, solche Instrumente, die wir nach die Bürgerbau... Das regelt man zu Beginn äh, einer Weil dann ist es viel einfacher, das loszulassen, weil dann sich zu einigen loszulassen. Zur Hasskriminalität, ja, zu ja sage ich mal, ähm, und zwar ähm, gerade deswegen ist ja auch hier bei uns eingeführt oder andersrum. Wir haben das nicht nur im Polizeigesetz, wir haben deswegen die Verfassung. Wir haben sozusagen ein Unser Ansatzpunkt, sage ich mal, verstärkt auch dagegen vorzugehen. Ich bin morgen im Kampus, und werde mit dem Kollegen Kalbitz auf dem Podium sitzen, äh, ich selber und mit ihm diskutieren. Vor im Hintergrund, von dem wie weiß, dass 80% meiner Türen der AfD und sind. sind. Und ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, aber das, das gehört bei uns zur so politischen Wirklichkeit eben das ja auch, auch dazu. Ja. Verweigert man ja. sich dieser Da hinten kann man aber auch verlieren, weil ich sage mal, auch unter Linken gibt es einen Diskurs, man setzt sich da nicht auf Podium. Das kann man machen. Da geht es doch nicht darum, Kalbitz zu überzeugen. Mir geht es vielleicht darum, sozusagen einfach öffentlich deutlich zu machen, weil das eine öffentliche Veranstaltung ist, weil es öffentlich übertragen wird, dass er Jetzt noch mal kurz, wie war noch mal die Frage konkret zu Gefährdeten in Berlin, auch wie das gehandelt wird? Willst du dazu noch mal was sagen? Also ganz, ganz kurz, also es gibt jetzt auch in Berlin aktuell keine, keine gesetzliche Definition. Es gibt halt diese bundesweite Vereinbarung, die auch in Berlin natürlich angewandt wird. In den Entwürfen, über die wir jetzt diskutieren, wäre es dann auch so geregelt, dass man also als spd Vorschlag, weil es sind ja nur SPD-Punkte, die eine bestimmte Regelung für Gefährder treffen, wäre dann quasi der Vorschlag, also man definiert eine Liste von terroristischen Straftaten und hängt dann sozusagen, jetzt vereinfacht gesagt, die Aussage dran, also wenn dann die Gefahr besteht oder Anhaltspunkte da sind, dass jemand so eine Straftat begeht. Also man muss das also jetzt drohende Gefahr haben sie jetzt so in der Form nicht vorgeschlagen. Aber es sind dann auch, dann muss man wirklich ganz haarklein auf die Formulierung achten. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wie die SPD es genau formuliert hat, aber natürlich, es muss dann schon so, es muss was es vorliegen. Aber wie gesagt, das ist jetzt quasi mitten im Verhandlungsstadium da kann man jetzt, glaube ich, sonst nicht mehr viel zu sagen. Ja. Gut. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle schließen, ähm, auch wenn ich weiß, dass ähm, das vielleicht auch Leute noch was sagen wollen. Aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt schon so viele äh, Punkte hier zusammen behandelt. Ähm, ich bedanke mich bei ähm, euch allen, bei Ihnen allen, äh, dass Sie da waren und äh, die für Diskussionsfreistellung. Ja, äh, ich freue ja. mich auch auf die Position Ich glaube, Ja, das ist ja. Das wie wir die größte Veranstaltung, die wir diese Woche haben. <lacht> <lacht> Sagen, ihr seid natürlich äh, alle noch eingeladen, weil, wenn Leute noch was sagen wollen und diskutieren wollen und so, wir können gerne hier noch ein bisschen rumstehen oder vor der Tür oder drin und äh, was trinken im Kühlschrank, äh, in der Küche, könnt ihr euch gerne gegen eine kleine Spende bedienen. Genau, also die Einladung auch hier zu bleiben ja, und gerne noch weiter zu diskutieren. Danke. Und es gibt so Evaluationsbögen.